Liebe Studierende, Burnout durch Bologna, ist der Leistungsdruck doch zu hoch? Reicht meine Abschlussnot, um später einen Job zu bekommen? Im Rahmen einer Studierendenbefragung haben wir versucht herauszubekommen, was Sie beschäftigt bei Ihrem Studium an der pH. Vielleicht manchmal doch zu viel Schmerzmittelkonsum, vielleicht manchmal doch zu viel Alkohol, hängt das mit meinem Studium zusammen? Aber auch, wie ist das Mensaessen? Schmeckt das Mensaessen? Hat die Mensa lang genug auf? All das wollen wir mit Ihnen zusammen diskutieren. Deswegen wollen wir mit euch ein internes Barcamp veranstalten. Was ist ein Barcamp? Das ist so wie eine Konferenz oder Tagung, nur anders, nämlich offener. Auf einer Konferenz ist es so, nur einige wenige präsentieren und alle anderen müssen zuhören. Bei einem Barcamp sind alle aufgefordert, sich aktiv zu beteiligen. Hast du zum Beispiel eine Idee, wie man gesund studieren kann? Dann stell sie vor und biete eine Session an. Oder möchtest du ein Problem besprechen oder eine Frage aufwerfen in dem Bereich, dann biete eine Session an und diskutier es mit den anderen Teilnehmern. Ja, und wenn du keine eigene Session anbieten magst, dann gehst du einfach in eine Session von jemand anders und diskutierst dort aktiv mit. Am 24.06. findet das Barcamp bei uns statt. Sie brauchen nichts weiter als zu kommen, daran teilzunehmen, um mit uns zu diskutieren, was können wir verbessern, was können wir gemeinsam ändern, was können wir tun, damit Sie möglichst angenehme Studienbedingungen hier bei uns an der Hochschule haben. Ja, deswegen kommt alle und macht mit bei unserem Barcamp. Und insbesondere sagt euren Kommilitoninnen und Kommilitonen Bescheid. Teilt die Informationen in euren sozialen Netzwerken, in euren Facebook-Gruppen und auf Twitter. Ja, wir freuen uns auf euch.